Guten Tag meine Damen und Herren, wir haben uns heute am 20.04. im Plenum schon mal mit den Besselfunktionen etwas beschäftigt, am Beispiel einer Laplace-Gleichung und äh, mir ist aufgefallen im Nachgang, dass meine Entscheidung kurz vorher, äh, das Ganze ein wenig zu vereinfachen, zu äh, kurz gedacht war. Diese Vereinfachung, die ich gemacht habe, nämlich das nur in der Ebene Durchzuführen und nicht für eine wirkliche Zylindersymmetrie führte leider dazu, dass im Ergebnis nicht wirklich eine Besselfunktion rauskommt. Das macht nichts. Wir machen das einfach nochmal für eine tatsächliche Zylindergeometrie hier nochmal neu und Sie werden sehen, dass die einzelnen Schritte die gleichen sind, dass wir vielleicht sogar noch ein klein bisschen mehr dabei lernen. Also, starten wir nochmal neu. Das heißt, wir betrachten jetzt wirklich eine echte Zylindergeometrie, die wir auch in Zylinderkoordinaten beschreiben wollen. Nochmal zur Erinnerung, Zylinderkoordinaten, wenn das hier x, y und z sind und wir haben hier einen Ortsvektor r, dann haben wir die Zylinderkoordinaten so eingeführt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben hier einen Winkel phi zur Projektion des Ortsvektors auf die XY-Ebene. Diese Projektion hat die Länge Rho und die Höhe des Ortsvektors über der Ebene, das ist die Koordinate Z. Das heißt, wir haben insgesamt Koordinaten Rho, Phi und Z, die wir betrachten. Das, was wir lösen wollen, ist ein Laplace-Problem. Das heißt, wir haben eine Gleichung beispielsweise der Form Laplace-Phi gleich 0. Und der Laplace-Operator, das haben wir ja im Plenum vom 20.04. im Wesentlichen auch schon hingeschrieben, bis auf die z-Abhängigkeit. Das ist einfach d2 nach d rho plus 1 durch rho. d nach d rho. Plus 1 durch rho Quadrat d2 nach dphi plus d2 nach dz. Den Term hatten wir weggelassen. Ähm, ja, und zur Lösung ähm, äh, würden wir hier einen Separationsansatz wählen. Das klappt natürlich nur, wenn die Geometrie des Problems äh, zu diesem Koordinatenansatz passt. Davon gehen wir jetzt aus. Also Separationsansatz, das heißt, wir gehen davon aus, dass unser Phi von R sich schreiben lässt als ein F, das nur von Rho abhängt, multipliziert mit einem G, das nur von Phi abhängt und das multipliziert mit einem H, das nur von Z abhängt. Das müssen wir in die äh, Gleichung jetzt äh, einsetzen, das heißt, wir müssen den Laplace-Operator auf diesen Ansatz anwenden. Und das geht natürlich relativ einfach. Wir schreiben hin, Laplace phi ist gleich. Und weil die einzelnen, ähm, Produkt, die einzelnen Faktoren ja nur von jeweils einer Variablen abhängen, ist das relativ einfach hingeschrieben. Das heißt, das ergibt dann ein d2f nach d -Roh Quadrat mal g mal h plus 1 durch ro D F nach d ro mal G mal H, das ist die Rohabhängigkeit, plus 1 durch Rohquadrat Quadrat D G nach D, D, 2 G nach D Phi Quadrat mal F mal H, das ist die Vierabhängigkeit, plus d2h nach dz Quadrat mal f mal g und das Ganze muss immer noch gleich 0 sein. Wie immer dividieren wir das durch die Funktion selber, die ja f mal g mal h ist, sodass dann hier eben steht Laplace phi durch phi ist gleich 1 durch f d zwei f nach d quadrat plus eins durch f eins durch D df nach d plus eins durch g eins durch Rho quadrat d zwei g nach d quadrat plus eins durch h d2h nach dz2 und das Ganze soll nach wie vor gleich 0 sein. Jetzt haben wir also eine Summe, die insgesamt gleich 0 sein soll und ähm, die einzelnen Summanden sind ja äh, Funktionen. Das heißt, wir können eigentlich nur dann davon ausgehen, dass die Summe insgesamt verschwindet, wenn die einzelnen Terme, dazu meine ich jetzt zum Beispiel den Term, der zu h gehört oder eben der Term, der zu g gehört oder der Term, der zu f gehört, ähm, konstanten äh, sind. Wenn, die, wenn das Funktionen wären, dann wäre es schon sehr, sehr schwierig, wenn eben die funktionale Abhängigkeit des einen Terms durch den anderen ausgeglichen würde. Das heißt, der einfachste Ansatz ist immer der, anzunehmen, dass die Terme konstanten sind. Wir fangen hinten an, uns das anzuschauen, also bei h. Und mache so eine Klammer drum. Und hier würden wir im Moment mal davon ausgehen, dass das eine positive Konstante ist. schreibt die als plus k2. Natürlich könnte die auch negativ sein. Dazu sagen wir später was. Zunächst mal gehen wir davon aus, dass die plus k quadrat ist. Ja, dann ist natürlich dort hinten... Eine, wenn ich nur diesen Summanden jetzt rausnehme und sage, der ist gleich k2, dann kann ich das natürlich umstellen zu einer Differentialgleichung. Die wäre ja dann d2 h nach dz2 gleich k2 mal h. Und diese Gleichung kann ich lösen. Das heißt, hier draus folgt sofort ein h von z gleich a1 mal e hoch k mal z plus h2 mal e hoch minus k mal z. z Entschuldigung. Und ähm, natürlich könnte ich das auch anstatt mit den E-Funktionen mit Sinus-Hyperbolicus und Cosinus-Hyperbolicus schreiben. Das heißt, ich könnte das auch mit anderen Konstanten schreiben als H1 Sinus-Hyperbolicus KZ plus H2-Tilde Cosinus-Hyperbolicus KZ. Ähm, ja, diese Lösung wäre also bekannt. Das heißt noch nicht, dass wir das Gesamt gelöst haben, aber wenn dieser Ansatz zur Lösung führt, dann wüssten wir, dass der z-Anteil der Lösung, also das h von z, diese Form haben müsste und die Konstanten sind natürlich dann aus vorgegebenen Randbedingungen zu füllen. Ähm, Wenden wir uns dem zweiten Term zu. Der zweite Term, der sieht ja fast so ähnlich aus, nur dass äh, wir da noch den, das 1 durch Rho-Quadrat stehen haben und das 1 durch Rho-Quadrat würden wir zunächst mal stehen lassen. Das heißt, wir gehen jetzt hier nicht auf den Ansatz, dass das eine Konstante ist, sondern dass das 1 durch Rho-Quadrat noch hier steht. Das äh, ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm weil das Roh ja sowieso auch noch hier vorne ähm, drin steht. Und Sie werden sehen, ähm, dass wenn wir das 1 durch Rho hier stehen lassen, dass wir das dann später tatsächlich, wenn wir den vorderen Term anschauen, noch entsprechend rüberbringen können und dass sich alles wunderbar fügt. Das heißt, für, den, für diesen zweiten, äh, für den Term mit g, äh, machen wir einen ähnlichen Ansatz. Also auch wieder mit einer Konstanten, die nennen wir µ quadrat Und ähm, äh, wir lassen aber die Division durch Ro quadrat, die da oben steht, ähm, einfach stehen. Das heißt, wir machen hier den Ansatz µ quadrat durch Ro quadrat Und jetzt kommt noch was dazu, äh, was ich gleich diskutiere. Wir schreiben hier ein negatives Vorzeichen hin. Schauen wir uns die entsprechende Differentialgleichung an. Die ist wieder genauso einfach wie die Differentialgleichung für h. Und zwar ist sie so einfach wie die Differentialgleichung für h, weil wir eben hier das Ruhr Quadrat haben stehen lassen. Und das können wir ja dann wieder entsprechend rauskürzen und haben dann eine einfache... Ähm, ähm, Differentialgleichung fast so bis auf das Vorzeichen wie die, die wir eben hier auch schon hatten. Und auch diese Differentialgleichung können wir ähm, natürlich lösen. Das heißt, wir können jetzt für g von Phi ähm, auch eben direkt die Lösung hinschreiben. Und diese Lösung ist, dass das ein g1 mal e hoch j Nü Phi ist plus ein G2 mal E hoch minus J nu Phi. Und wenn man will, kann man das natürlich auch mit Sinus und Cosinus schreiben. Das heißt, ich könnte das auch schreiben als g1 Tilde Sinus N mal Phi plus ein G2 Tilde Cosinus mal phi. Und ähm, hier kommen also jetzt periodische Funktionen raus. Ähm, die kommen raus, um das nochmal ganz klar zu sagen, weil ich hier das negative Vorzeichen gewählt habe. Und ist das sinnvoll, dass hier periodische Funktionen rauskommen? Ja, das ist sinnvoll weil ähm, Phi selber ist ja periodisch. Wenn Sie hier tatsächlich einmal rumgehen, das heißt von 0 auf 2Pi sich bewegen, dann sollte natürlich die Lösung auch wieder in, äh, äh, äh, in sich selbst übergehen. Das heißt, an dieser Stelle ist die Wahl des negativen Vorzeichens äh, sehr natürlich. Was anderes sehen wir auch, nämlich damit die Lösung jetzt äh, in sich übergeht, die Periodität steht ja hier, sehen wir auch, dass das Nü ein, eine ganze Zahl sein muss, damit hier eben dann steht 1 äh, 2 zwei Pi, 2 mal 2 Pi, 3 mal 2 Pi und so weiter. Das heißt, ähm, wir können eigentlich hier festhalten, dass das Nü äh, eine Ganzzahl ist. Ähm, das hilft uns gleich auch weiter. Insbesondere ist natürlich auch dann die Einheit von μ gleich 1. Vielleicht können wir auch hier noch ergänzen, dass die Einheit von k gleich 1 durch Meter ist. Das sehen Sie daran, dass natürlich die Exponentialfunktion, die hier steht, ein dimensionsloses Argument haben muss. Und z hat offensichtlich die Einheit Meter. Gut, wir sind immer noch beim Ansatz. Wir wissen noch nicht, ob es zu was führt und würden uns jetzt dann eben die gesamte Gleichung nochmal anschauen. Das mache ich auf der nächsten Seite und ich schreibe jetzt als erstes diesen ganzen Teil mit diesen Ersetzungen hier einfach nochmal auf der nächsten Seite hin. So, die Gleichung lautet dann also 1 durch f d2f nach d Rho Quadrat plus 1 durch Rho, 1 durch f, df nach d Rho minus, das war das Minus von eben, µ² durch 2 und jetzt eben plus k² ist gleich 0. Das ist die gleiche Gleichung, die wir vorher auch hatten, nur eben mit den ähm, Ersetzungen, dass hier das k² ähm, anstelle des Terms 1 durch h dh dz steht und das Minus äh, μ quadrat durch ro-Quadrat steht an, anstelle des Terms 1 durch g, 1 durch ro-Quadrat, dg nach dphi quadrat Und äh, ja, der, diese Gleichung multiplizieren wir jetzt einmal mit f. Und wir multiplizieren sie auch mit ro-Quadrat. Ähm, und dann bekommen wir eine Gleichung ro-Quadrat d2f nach d ro Quadrat plus ro Quadrat df nach d ro a ah, plus und die beiden hinteren Summanden die ziehe ich jetzt in eine Klammer zusammen plus k Quadrat minus um, Halt, Moment, plus k2, wir haben ja mit ro2 multipliziert, k2 Quadrat, ro2 Quadrat minus n2 ist immer noch gleich 0. Ja, an, was an der Stelle noch nicht so richtig schön ist, ist, ähm, dass äh, wir hier nach dimensionsbehafteten Größen ableiten und um das tatsächlich mit einer mathematischen Form vergleichen zu können, ist es gut hier auf eine dimensionslose Größe äh, überzugehen. Und ähm, äh, diese dimensionslose Größe, die steht im Prinzip hier hinten schon in der Klammer. Wir wissen ja, dass das Nü-Quadrat dimensionslos ist. Das ist also auch dimensionslos. Das passt auch, weil, wir hatten, weil das Rho ist natürlich eine Länge. Und das k, hatten wir eben festgestellt, ist 1 durch Länge. Das heißt, eine sehr naheliegende Substitution ist, dass wir sagen, x ist gleich k mal Rho. Das ist dann Dimensionslos. Ich schreibe es nochmal hinter. Einheit von K war ja 1 durch Meter. Einheit von Rho ist gleich Meter. Und damit ist die Einheit von X dann eben ähm, dimensionslos. Ähm, ja, und ähm, das können wir jetzt ähm, ähm, hier natürlich. Einsetzen, also zunächst mal das Rho-Quadrat, was äh, da vorne steht, das ist dann offensichtlich nichts anderes als x Quadrat durch k Quadrat. Das k Quadrat fällt aber gleich wieder raus, weil äh, wenn Sie sich zum Beispiel diesen Term anschauen, der hätte ja zum Beispiel die Einheit äh, Einheit von f dividiert durch Meter Quadrat. Und wenn ich das jetzt umschreibe auf d nach dx, dann wäre es ja einfach nur die Einheit von f. Ich muss also letztendlich diesen Faktor k hier wieder kompensieren. Und das ist auch klar, das kommt dann hier einfach wieder als Faktor k2 nach vorne. Und dann steht hier df nach dx2. Bei dem Term mit der einfachen Ableitung geht das entsprechend. Hier steht auch x durch k und dann nochmal mal k df nach äh, dx und ähm, ja das k Quadrat ro Quadrat das ist natürlich einfach x Quadrat und dann steht hier noch minus μ Quadrat. Ich habe f vergessen. Ne? Moment. Wir hatten ja äh, an dieser Stelle hier mit f multipliziert. Das heißt, hier kommt noch ein f hin, das hier auch auftaucht. Und dann ist das Ganze gleich 0. So ist es richtig. Ähm, gut, und ja, kürzen wir die Faktoren noch raus. Dann haben wir es hier stehen. Also steht hier x x² d2f nach dx². Plus x df nach dx plus x minus μ2 mal f ist gleich 0. So. Und diese Differentialgleichung, die wir hier haben, das ist die sogenannte Bessel-Differentialgleichung. Und μ, was bei uns ja ganzzahlig ist, das ist die Ordnung. Und äh, die Lösungen dieser äh, äh, Differentialgleichung, äh, die äh, sind bekannt. Lösungen dieser äh, Bessel-Differentialgleichung sind eben die Bessel-Funktionen. Also die Gesamtlösung ist dann natürlich eine Überlagerung dieser Lösungen. Äh, und da kennen wir die Besselfunktionen funktionen in erster Art. Brauchen natürlich immer zwei Unabhängige, um die Gesamtlösung hinzuschreiben, weil das, eine Partielle, weil das eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung ist. Und diese werden typischerweise mit dem Formelbuchstaben J gekennzeichnet und nü als Ordnung damit rangeschrieben. Und dann gibt es noch die Bessel-Funktion der zweiten Art. Das sind die Funktionen y Nü von x. Die werden auch häufig Weber-Funktionen oder Neumann-Funktionen genannt. Gut. und ja, jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen an, was könnte denn, welche Optionen haben wir denn noch gehabt? Wir gehen noch mal zurück. Und wir hatten schon gesagt, dass wir hier an dieser Stelle eigentlich davon ausgehen, dass die Lösungen periodische Funktionen sind. Damit ist dieses negative Vorzeichen eigentlich gesetzt. Aber an dieser Stelle, da könnte man durchaus auch zu einer anderen Annahme kommen. Hier kommen ja Sinus-Hyperbolicus und Cosinus-Hyperbolicus raus. Je nachdem, wie die Randbedingungen wären, könnte es aber auch sein, dass an dieser Stelle äh, Sinus- und Cosinus-Lösungen äh, sinnvoll wären. Die würden wir bekommen, wenn wir, ich male das jetzt hier mal in grün rein, äh, hier beispielsweise ein negatives Vorzeichen setzen würden. Wenn wir das machen würden, dann kämen wir auch hier auf Sinus k mal z und hier auf Cosinus k mal z, beziehungsweise eben EOj k mal z, beziehungsweise EO minus j k mal z. Einfach das in grün reingemalte. Was jetzt die bessere Lösung ist, hängt von den Randbedingungen ab. Aber dieses negative Vorzeichen hier, das müssen wir natürlich mitziehen, und ähm, ja, wir werden das mal verfolgen, wo das hingeht. Das wird natürlich zunächst mal hier eben hingehen als negatives Vorzeichen. Und ähm, ähm, ähm, dann, wenn ich äh, das Ganze umstelle, umstelle, ähm, dann ist es üblich, hier ein negatives Vorzeichen hinzuschreiben. Das wäre dann hier tatsächlich das äh, Minus K Quadrat. Das hätten wir dann schon. Ähm, würde aber jetzt natürlich hier zu einem verkehrten Vorzeichen führen. Also müssen wir dann an der Stelle hier ein Plus hinschreiben. Ähm, und... Ähm, ja, dann hätten wir hier natürlich, das zieht sich dann durch, hier ein Minus und hier ein Plus. Und entsprechend hier auch hier ein Minus und hier ein Plus. Das heißt, die Differentialgleichung sieht dann ein wenig anders aus. Und diese grüne Lösung mit dem Minus vor dem x-Quadrat, das ist dann eben die modifizierte. Ähm, modifizierte Bessel-Differentialgleichung. Und die Lösungen sind dann eben auch die modifizierten Bessel-Funktionen. Auch da gibt es wieder erste Art, zweite Art. Die erste Art, die werden dann typischerweise als j bezeichnet und die Funktion zweiter Art. Die bezeichnet man typischerweise dann als k, halt j war falsch. j hatten wir ja eben. Das sind die i Nü, beziehungsweise dann eben hier die k Nü von x. Gezeigt hatte ich die in der Vorlesung auch schon, Schauen Sie da im Zweifelsfall noch mal ins äh, Plenum von 20.04. rein. Da finden Sie das. Aber hier äh, der entscheidende Unterschied ist das, was wir in der Herleitung im Plenum nicht hatten. Wir hatten hier kein X stehen. Und das ist aber entscheidend tatsächlich, um das zu einer besseren Differentialgleichung zu machen. Und ähm, wie gesagt, ich hatte an der Stelle einfach mich kurz vor der Veranstaltung zu einer ähm, Vereinfachung, zu einer scheinbaren Vereinfachung, entschlossen, die aber hier vielleicht eher zu äh, Verwirrung geführt haben. Ansonsten gilt das aber, ähm, was ich auch am 20.04. im Plenum gesagt habe, über die Besselfunktionen. Schauen Sie da noch mal rein. Und ähm, äh, wie gesagt, äh, wir können festhalten, eben, dass wir hier in dem Fall, den wir hier betrachtet haben, das nü ganz zahlig haben. Im Allgemeinen muss das nicht so sein, aber es ist ein sehr, sehr, sehr häufiger Fall den man hier betrachtet. Diese Substitution übrigens, die wir vorgenommen haben, die ist auch jetzt wirklich ähm, wichtig, weil ich kann ja hier in diese Funktionen oder auch hier in diese Funktionen kein äh, dimensionsbehaftetes Argument so ohne weiteres reinschreiben. Äh, das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man hier diese Substitution dann entsprechend vornimmt. Gut, ich hoffe, dass das nochmal ähm, hilfreich war oder Verwirrungen, die bei dem einen oder anderen vielleicht aufgetreten sind, jetzt reduziert. Wenn weitere Fragen dazu sind, dann stellen Sie die einfach in unserem Q&A Forum oder eben dann in den Übungen oder im nächsten Plenum. Besten Dank, bis dahin.